hat so lange gebraucht, dich zu finden, verfluchend War die Zeit des Alleins der Suche Und heut bin ich froh, dich zu lieben Die Tage mit dir zu verbringen, dich gefunden zu haben Wenn man liebt, ist man unglaublich stark Wir halten zusammen, wird die Zeit doch so hart Ich brauche nicht viel, nein, ich brauche nur dich Deine Art, deine Augen, dein süßes Gesicht Scheiß auf das Geld, Ruhm und Erfolg In meinen Augen bist du mehr, weil erzeugt Du bist nicht zu ersetzen nicht leicht ist und wir uns mal streiten, gehört das dazu, denn nichts ist perfekt. Doch kein Mensch dieser Welt nimmt dich mir jetzt mehr weg. Ich pass auf dich auf, beschütze dich vor der Menschheit, denn nie wieder Schatz will ich von dir getrennt sein. Ich würd gern, ich hör gern. zurück, denn bei dir bin ich sicher, bin froh dich zu haben, weil du bist mein Leben, habt ihr so viel zu sagen, deshalb schreibe ich für dich, nur für dich ganz allein, du bist alles für mich, Schatz, nur du sollst es sein, wie ich liebe und ehre, bis ans Ende der Zeit, wird der Weg auch mal hart, glaub mir, ich bin bereit, ihn mit dir zu bestreiten, dich glücklich zu machen, das Schönste für mich ist, neben dir zu erwachen, ich genieße diese Zeit, diese Liebe, das Leben und ich will nur noch dich, nein, ich lass dich nie gehen, mit dir lebe ich mein ist auch nicht auf hat den ring hier mit stolz von mein herz das ist dein denn nie wieder schatz bin ich von dir getrennt ich würd gern, ich würd gern. Ich würde gern, würde gern so viel schreiben. Doch jetzt halt dich fest, denn dieser.